Ich denken, wir haben jetzt so einen guten Einstieg erhalten, so in diese ganzen Neuerungen aus politischer Sicht, beschaffungsrechtlicher Sicht und jetzt folgt quasi der dritte Teil, der technische Sicht, obwohl ja IT, wie wir gehört haben, nur einen kleinen Teil der gesamten öffentlichen Beschaffungen ausmacht, ist es sicher ein Teil, der wächst aber es ist auch ein Teil, der eben viele andere ähm, äh, Beeinflussungen hat. Und von dem her denke ich, macht es Sinn, dass wir uns heute auch vertieft mit IT-Beschaffung und mit den technischen Möglichkeiten dieser Abhängigkeiten beispielsweise auseinandersetzen. Und so darf ich jetzt begrüßen ähm, als dritten Redner dieses Morgens Andreas Amsler von der Firma Lieb. Sie beschäftigen sich schon länger mit äh, nachhaltigen IT-Strategien und haben da eine interessante Idee der ähm, Microservices, die wir jetzt kennenlernen werden. Also danke vielmals ähm, äh, Matthias für diese Einführung. Ich habe ein bisschen eine angeschlagene Stimme da möchte ich mich entschuldigen, ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Und ich bin auch ein bisschen äh, übernächtigt, weil ich gerade in einer solchen Ausschreibung bin, ein Angebot zu verfassen. Und wenn man das so leidenschaftlich tut, äh, wenn man Government Tech wirklich weiterbringen will, dann macht man das halt auch über die Nacht. Microservices. Matthias äh, Stürmer hat es gesagt, sei eine Idee von Lieb. Das wäre schön. Ähm, äh, es ist eine Idee... Ähm, da draußen in der Welt, die es schon sehr lange gibt. Und ich möchte jetzt zeigen, wie man diese Idee zum Leben erwecken könnte, auch in unserem Umfeld hier. Jetzt brauche ich hier den Klicker. Genau. Ähm, ich habe ein bisschen ähm, bewegliche Bilder zum Teil äh, gemacht, um hier auch ähm, Ihre ähm, emotionalen äh, Seite ein bisschen anzusprechen. Ähm, Wenn wir und das wissen wir alle, von IT-Projekten sprechen, ich bin ja ein Praktiker, der da tief drin ist, der das dann tut, das macht, dann wissen wir, Kostenüberschreitungen, die gehören dazu, das ist ein systemimmanentes Risiko, und zwar nicht nur in der öffentlichen Beschaffung, sondern in der Beschaffung für öffentlich für öffentliche Hand, sondern überhaupt von IT-Projekten, großen Organisationen. Das Zweite ist, Abhängigkeiten, zum Beispiel Abhängigkeiten von Anbietern. Ähm, Herr Gigi ist äh, da schon vertieft darauf eingegangen. Ähm, da ist der öffentlichen Hand, da sind ihr spezifische Rahmenbedingungen ähm, gesetzt, die private Organisationen als Beschaffende so nicht kennen. Es gibt auch noch viele andere Abhängigkeiten, technische und so weiter. Verspätungen, der Faktor Zeit ähm, äh, ist auch etwas, damit muss man immer rechnen, ist nichts Besonderes in der IT-Entwicklung ähm, jetzt für die öffentliche Hand. Wir sind überzeugt, dass alle diese drei Risiken letztendlich, also Kosten, Abhängigkeit und Zeit, ihre negativen Auswirkungen zeigen, wenn es uns nicht gelingt, die Komplexität der und in den Projekten aktiv zu bewirtschaften. Also, wenn wir einfach... Ähm, davon ausgehen, dass das halt alles so ist, dann wird es auch passieren ähm, und dann ist es meistens schon zu spät. Wir müssen also Komplexität strategisch steuern. Das ist jetzt ein super ähm, Votum. und Sie fragen sich sicher, ja, wie wollen wir das tun? Ähm, und da geht es jetzt genau darum, dieser Ansatz, den ich Ihnen hier vorstellen möchte, der ist so ein Lösungsansatz. Wichtig jetzt hier an dieser Stelle, managen heißt wirklich für mich, aktiv bewirtschaften. Also das heißt, Komplexität heisst, kann auch Chancen bedeuten, die man nutzen kann. Die drei genannten Herausforderungen, Kosten, Abhängigkeit und Zeit, werden von vielen eben als Alternativlos betrachtet. Wirkliche Veränderungen können nur mit einem Paradigmenwechsel kommen. Und dieser Paradigmenwechsel für uns bedeutet weg von diesen großen monolithischen Systemen, hin zu kleinen miteinander kommunizierenden Einheiten. Was Sie hier sehen, ist ein Bienenstock. In der Mitte, ähm, da tut sich was. Da kommt eine Biene, die ihren Job erfolgreich erledigt hat, sie hat Pollen gefunden, kommt zurück in den Stock und führt einen sogenannten Schwänzeltanz auf. Ähm, sie kommuniziert damit ihren KollegInnen, wo in welcher Distanz, in welcher Menge, welche Art von Pollen sie gefunden hat. Warum tut sie das? Sie teilt relativ schnell und einfach klar in einer verständlichen Sprache, einem Kommunikationsprotokoll, den anderen mit, wo diese ihren Job effizient, schnell und einfach erledigen können. Das Internet ist, das Paradi ist dasselbe Paradigma, wir haben eine unendliche Vielzahl von kleinen, überall chaotisch sich befindenden, arbeitenden Services, einzelne Dienste, die über ein einfaches Kommunikationsprotokoll HTTP miteinander verbunden sind und zusammenspielen. Und wie Sie wissen, spielen sie hochperformant und äußerst stabil zusammen. Obwohl es sich eigentlich um ein chaotisches, sehr verteiltes System handelt. Diese großen Internetfirmen hier, ich habe ja nur vier jetzt hier ähm, auf dem Slide, was die tun, die reproduzieren dieses selbe Paradigma für ihre interne Anwendungs-IT, Anwendungsentwicklung. Das heißt Sie bauen keine monolithischen Großsysteme, sondern distribuierte Microservice Systeme, die hochgradig nachvollziehbar, skalierbar und ausfallsicher sind. Und sie tun das schon lange. Amazon seit etwa 2000 hat das begonnen. Diese Microservices sind also die Bausteine und diese einzelnen Bausteine sind wiederum genauso gebaut, wie das Internet im Kleinen. Und dieses Paradigma fließt seit mehreren Jahren und mehr und mehr in die IT-Entwicklung ein. Es ist ein Architekturthema, ein Software-Architekturthema. Vielleicht hat es auch Architekten hier unter Ihnen. Ich bin kein Architekt, aber ich habe mit Architekten zu tun. Ähm, wichtig ist hier... Ziel ist, möglichst kleine Bausteine zu haben und die Bausteine mittels standardisierter Schnittstellen miteinander zu verknüpfen. Warum möglichst klein? Ein kleines System bleibt überschaubar, sprich verständlich. Wir haben einerseits hier ein Sinnbild für einen großen Monolith, dieser Würfel, ich habe das genommen, weil man da eben so knobeln muss, oder wenn jetzt irgendwie dieser Würfel kommt, jetzt ein neuer Mitarbeiter muss den Würfel verstehen, oder äh, ziemlich schwierig. Oder neue Anbieter, beinahe unmöglich. In diesen Monolithen sind die Prozesse intern so eng verbunden, dass sie eben nur bedingt, beziehungsweise wenn überhaupt von wenigen verstanden werden können. Und das sind keine guten Voraussetzungen um Komplexität aktiv zu bewirtschaften. Ohne dass die Kosten steigen, die Abhängigkeit weiter zunimmt, Abhängigkeit von Anbietern, von Technologien, von Legacy-Technologien. Daraus dann wieder eben die Kosten, diese, diese Technologien weiter zu warten, diese Applikation weiter zu warten, steigen. Und ebenfalls auch der Faktor Zeit sich immer weiter negativ auswirkt. Stichwort Performance des Systems. Oder eben Legacy, es geht immer länger, muss es weiter betreiben. Oder dann am Schluss ganz, ganz groß, dann wieder ablösen. Ein weiterer, großer Monolith wird ausgeschrieben. Zum Vergleich sind Microservices da komplett entkoppelt voneinander. sind klein, einfach, ersetzbar. Eine Microservice-Architektur kann man sich auch ein bisschen so vorstellen, oder wie auf einem Container. Hafen, die einzelnen Container können einfach ausgetauscht werden und, das ist jetzt ganz wichtig in der Softwareentwicklung, an einem Container kann ein Team, unabhängig von einem anderen Container, an dem ein anderes Team arbeitet, arbeiten. Diese Abhängigkeit ist auch viel geringer. Und jetzt ist interessant, dass in der Weiterentwicklung, wenn man das jetzt anschaut, diese Microservicesysteme diese systeme dieser diese Microservice diese großen Firmen, die ja schon seit vielen Jahren so arbeiten, dann bleibt eigentlich Architektur dieser Systeme bleibt stabil, weil die Systeme über die APIs miteinander sprechen. Das heißt, die API-Logik muss angepasst werden, wenn die Architektur angepasst werden soll. Und das ist aufwendig. Darum passiert das nur, wenn es wirklich nötig ist. Also Wir haben es nicht wie in den Großsystemen, Monolithen, wo sich die Architektur organisch weiterentwickelt, weil sie das kann. Und weil sie es kann, tut sie es auch. Weil man muss das System weiterentwickeln, anpassen. Es wird immer größer. Es gibt so ähm, äh, da viele Metaphern dafür, oder das ist dann so die Spaghetti-Box, wo man nicht mehr weiß, wie funktioniert das da drin, diese Blackbox, ähm, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ganz entscheidend auch noch, viele verschiedene Technologien können eingesetzt werden, pro einzelner Service, die Technologie, die passt. Natürlich ist es nicht das Ziel, da einen möglichst bunten Blumenstrauß an Technologien zu haben, aber es gibt... Sie wissen es, einen technischen Wandel, und diesen soll man wo nötig, wo effizient möglich nachvollziehen. Jetzt habe ich aber genug so abstrakt geredet, jetzt möchte ich in eines dieser Bienenstöcke eintauchen, das ist ein Projekt, das wir selber, wo wir selber involviert sind. Open Data Swiss, der, der metadaten für Open Data der, des Bundes, aber eben auch der Kantone, der Gemeinden und von Organisationen mit einem staatlichen Mandat, SB als Beispiel. Ähm, entscheidend ist hier, an dieses System sind viele Umsysteme aus anderen Domänen, sei es andere politische Ebene, andere Business-Einheit, angebunden, und zwar automatisiert. Wir haben also Quellen, verschiedene Kantone, Geodaten, Metadatenkataloge, die angebunden sind, automatisch. Wir haben andere Open-Data-Kataloge, oder wir haben Fachanwendungen, zum Beispiel das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt. Diese liefern... Über sogenannte Harvester Services, Harvester für Ernten, ein automatisierter Prozess, kleines, kleines Code-Element, das regelmäßig vorbeigeht und schaut, gibt es neue Metadaten und die abholt. Und interessanterweise, der Metadatenkatalog OpenDSS liefert auch an Zielsysteme automatisiert Metadaten aus. Zum Beispiel, alle Metadaten auf dem Katalog sind auch auf dem European Data Portal via solche Harvester verfügbar. Und, via die Action-API, können auch weitere Frontend- und Backend-Anwendungen an dieses System, ein richtiges Infrastruktursystem, angebunden werden. Das System selber ist nicht so wahnsinnig groß. Man kann es aber auch nicht unbedingt als Microservice an sich bezeichnen, aber entscheidend ist hier, Harvester-APIs sind Microservices. Einmal bauen, immer wieder verwenden für verschiedene Datenquellen. Was Sie hier also haben, sind diese Endpoints und Pipes. Entscheidend, standardisierte Protokolle und Formate, damit diese einfache Kommunikation funktionieren kann. Jeder dieser Services ist für sein Funktionieren selbst verantwortlich. Wir gehen nicht ähm, zu Swiss und sagen, wie Sie GeoCat, den Metadatenkatalog für Geodaten, betreiben sollen. Sondern wir haben eine standardisierte Schnittstelle, wir beziehen das, was wir brauchen, und that's it. Das heißt auch, jeder Service hat seine eigenen Datenbanken. Wir haben keine Moloch-Datenbanken, die für verschiedene Anwendungen innerhalb eines Systems alles ermöglichen sollen. Dann haben Sie diese zum Beispiel Oracle, schafft das dann irgendwie ähm, aber große Datenbanken, System, wo auch wieder niemand rauskommt, wieso ist das eine so parametrisiert und das andere so. Wenn ein Harvesting in dem Open Data Swiss-System und Umsystemen falsch ist, fehlerhaft ist, dann wird der Fehler, Fehler analysiert. und Man kann ihn dort beheben, wo er wirklich auftritt. Man muss nicht irgendwelche Hacks machen darüber ähm, Monitoring ist dafür entscheidend, dass man auch sieht, wo geht was schief. Ich möchte nochmal wiederholen, ihr kleiner ein Service, das ist ein No-Brainer. Desto einfacher sind die Risiken, in diesem Service zu bewältigen. Also... Kosten, Abhängigkeiten und Zeit, viele weiteren Risiken. Ein anderes Beispiel, das gibt es leider noch nicht, aber viele von Ihnen hier im Raum, die vielleicht auch Anbieter sind, so wie ich, oder auch Beschaffer, die Lösungen beschaffen, werden wahrscheinlich in Ausschreibungen auf, dieses, auf diese Anforderung kommen, man muss irgendein Dokument oder noch besser, irgendwelche Daten müssen ähm, in ein PDF ausgespielt werden. Und dieses PDF muss gemäß CIC de Bund formatiert sein. Jetzt ist es mal so, ich nehme an, dieses System gibt es nicht, vielleicht können Sie mich... Ähm, da aufklären und es gibt das, das wäre sehr toll, dann möchte ich das in den nächsten Ausschreibungen sehen, dass man diesen Dienst verwenden kann und ihn nicht neu selber wiederentwickeln muss, weil ich vermute, dieses, dieser Dienst, der wurde in vielen Applikationen immer wieder neu, auf verschiedene Art und Weise entwickelt, muss weiter betrieben werden, kostet, zeitaufwendig, eigentlich ein langweiliges Ding. X-Anbieter implementieren also PDF-Vorlagen, X-Anbieter lösen immer wieder die gleichen Layout-Fragen. Wenn es das jetzt gäbe, könnte man einfach die Daten an diesen Microservice anschließen und es wird ein PDF ausgespielt. Einmal bauen, immer wieder verwenden. Wichtig ist, Sie sagen jetzt, oh Microservices, ganz viel Verbindungen chaos, wie kann man das managen. Wichtig ist, auch gemeinsame, strategische Prinzipien, die das Zusammenspiel sichern und damit den Erfolg. Heute werden Risiken, ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung, versucht, weitgehend auf Projektebene taktisch zu meistern. Die Ressourcen dafür zeitlich, aber eben auch vor allem die Wirksamkeit ist beschränkt innerhalb eines Projektes. Darum kann das mit Glück, nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht funktionieren, um die größten Fels zu vermeiden, oder es geht dann wirklich schief. Was es braucht, ist aktive Risikobewirtschaftung auf einer projektübergreifenden Ebene. Denn Komplexität, das kennen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, so hoffe ich, lässt sich, am, lässt sich immer besser eigentlich im Kollektiv regeln. Zum Beispiel dieses Bild hier, Verkehrsregeln. Markierungen auf der Straße, die wissen, ah, da ist ein Fußgängerstreifen. Das müssen wir kollektiv regeln. kann nicht angehen, dass jeder einzel hier versucht, äh, zu sagen, also, meine Handbewegung bedeutet, ich will über die Straße und so. Ähm, äh, das ist so ein Beispiel. Wenn Sie mal in Japan sind, werden Sie das sehen, wie gut, dass sich das regeln lässt. Ähm, was mein Punkt hier ist, wir müssen das Rad für diese projektübergreifende ähm, Koordinierung oder strategische Führung nicht neu erfinden. Wir können schauen, was die Kollegen ähm, von Government Digital Services in den UK gemacht haben, haben zehn Prinzipien aufgestellt, vor fünf, ähm, oder sieben waren es, vor ähm, etwa fünf oder sechs Jahren mittlerweile sind es zehn, und diese Prinzipien müsste man nur übersetzen, müsste sie anwenden, vielleicht müsste man die Spurbreite für die Schweiz ein bisschen, ein bisschen ähm, anpassen und dann daraus lernen und anpassen. Eines dieser Prinzipien bedeutet, bauen wir digitale Dienste und nicht Websites. Es gibt schon genügend Websites der Bundesverwaltung, der Kantone, der ähm, Gemeinden. Es gibt auch immer dieselben Websites alles große Legacy-Systeme. Ich will nicht hier den Umsturz ähm, ähm, äh, fordern, sondern Evolution. Denn bereits in diesen Monolithen können weitere Microservices gebaut werden, damit diese miteinander mit anderen Systemen kommunizieren können. Womit beginnen Sie jetzt, wenn Sie in diese Richtung gehen wollen, wenn Sie in diese Richtung sich weiterbilden wollen? Haben Sie Mut zum Kleinen? Das ist mein Eindruck aus jetzt beinahe zehnjähriger Praxis fast schon eine revolutionäre, eine revolutionäre Forderung, weil diese Beschaffungen sind ja tendenziell immer groß. Es gibt auch Interesse daran, um gewisser Zeit, dass sie groß sind. Ich könnte als Anbieter auch wünschen, dass sie möglichst groß sind, budgetmäßig, aber je größer, desto risikobehafteter. Und wenn ich dann als Anbieter ein Problem oder Probleme generiere, dann muss ich die auch ausbaden. Die sind dann auch groß. Ich spreche hier als Mitarbeiter eines KMUs, 150 Mitarbeiter, aber das kann ans Lebendige gehen. Zweitens, Interoperabilität, als Eignungskriterium. Ich möchte gerne mehr, viel, viel mehr Ausschreibungen sehen, wo das ein Eignungskriterium ist. Dass die zu beschaffende Lösung interoperabel ist, über Schnittstellen verfügt, standardisierte Schnittstellen, das hilft, Legacy-Probleme zu lösen. Und es hilft, nicht immer dasselbe, immer auf andere Weise neu zu bauen. Das ist mein dritter Punkt. Teilen und wieder nutzen. Das spart Zeit. Ich sage hier nicht, dass zum Beispiel agile Softwareentwicklung, dass das günstiger ist. Aber wenn man bereits sehen kann, sich auf die Schultern von sogenannten Giants stellen kann, was andere getan haben, dann kann man diese Dinge für sein eigenes System nutzen, daraus lernen. Also beim Bauen immer ans Teilen denken. Government Digital Services Prinzip Nummer 10 ist, make it open. Open Source wäre hier ein Ansatz, was Sie entwickeln. Natürlich, das ist auch dann schwierig, wie wir wollen das realisieren, darüber möchte ich heute gerne mehr von Ihnen erfahren und danke Ihnen schon mal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Anras, für diese technische Perspektive über die Zukunft der IT. Das ist natürlich eine sehr erfreuliche News da in dem Sinn, Open und So zu hören an dieser sechsten Beschaffungskonferenz. Jetzt äh, haben wir noch so rund zehn Minuten äh, zur Verfügung vor der Kaffeepause. Ich möchte die Gelegenheit bieten, ähm, äh, ein paar Fragen zu stellen. Ich schlage vor, äh, wir beginnen mal mit den technischen Fragen. Wenn es dann plötzlich sehr juristisch wird, werde ich dann das Mikrofon den Herren von BBL geben oder vielleicht, wenn eine politische Frage kommt, nochmal zurück zur regularität Aber jetzt versuchen wir nochmal ganz spontan, die zehn Minuten im Plenum sinnvoll zu nutzen. Also ich renne jetzt ein bisschen rum mit dem Mikrofon. Brauchen kleine Services überhaupt noch eine Ausschreibung oder welche Regeln wären denn da noch sinnvoll, wenn man das Risiko so kleint? Haben Sie sich dort schon sich Gedanken gemacht dazu? Ja. Ähm. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht dazu. Ich habe auch, ich bin auch ähm, noch ähm, noch nicht Absolvent, aber äh, ich, ich mache diesen diese IT-Beschaffungs-CAS, äh, weil ich eben genau diese dieses System, ähm, dieses Rechtssystem mal verstehen will. Ich denke, für vieles, ähm, was ich hier äh, angesprochen habe, braucht es tatsächlich keine neue Ausschreibung, sondern es gibt ja so viele Systeme, die in der Weiterentwicklungsphase sind. Mir geht es hier nicht zum Sagen, okay, das können alles weitere freihändige Zuschläge sein. Es geht mehr darum, wie man etwas macht, wenn man es macht. Ich fordere, dass man, wenn man neue Ausschreibungen macht, dass man solche Vorschläge, die einerseits wieder zu nutzen versuchen, was andere schon entwickelt haben, nicht diskriminiert. Das ist hier mein mein, mein, mein mein anspruch oder meine forderung und wie ich es auch schon am rande mitvernommen habe dass man diesen vorwurf der stückelung wenn der gemacht wird dass man den hinterfragt ob er wirklich immer angebracht ist weil wir nur etwas kleines bauen wollen heißt es nicht immer dass wir sogenannte salami taktik betreiben wollen also wir jetzt jetzt habe ich wir als Beschaffer äh, genommen und nicht als Anbieter. Aber ähm, da gibt es natürlich äh, beiderseits Interessen. Ja. Okay, also immer noch WC-Ausschreibung, mhm. das bleibt uns nicht gespart. Gibt es weitere Bemerkungen oder Fragen? Schön. Wie rechnen Sie dann die Gesamtkosten pro Microservice oder auf die Applikation oder Lösung oder... Sagen Sie mir das. Ähm, ich muss das nicht... Ähm, also Ich bin jetzt ganz arrogant sagen, ich muss das nicht lösen. Aber es ist tatsächlich eine Frage, oder? Da, da, da kann sich eine, eine Bedarfsstelle tatsächlich fragen, ich bin doch nicht blöd und beschaffe ähm, jetzt etwas, was gar nicht unbedingt für mich im Kern so notwendig ist, aber andere sollen das dann wiederverwenden können. Wie soll dieses, wie soll dieses Modell funktionieren? Wer zahlt da letztendlich? Ich habe keine Antwort darauf, zum jetzigen Zeitpunkt. Weil, wir haben ja keine zentralisierte IT und ich möchte auch nicht unbedingt in diese Richtung, jetzt zum Beispiel in der Bundesverwaltung, dass alle IT zentralisiert gebaut werden soll. genau eben nicht. Ich möchte Diversität ermöglichen. Also, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Also, wir haben natürlich ein BIT beispielsweise oder ein ISB, das ja schon eine gewisse Zentralisierungsfunktion hat. Ja, aber... Ähm, Zentralisierung schon, aber das heißt ja nicht, die Anforderung müsste dann sein, jegliche Applikationen werden mit dem Bit oder beim Bit gehostet. Also, das, ich glaube, also das, das kann eine politische Forderung sein, die man haben kann. Ähm, die, ich habe die jetzt nicht, weil also das wäre auch ein langer Weg dahin. Also, ähm, äh, ich bin da völlig schmerzfrei. Ähm, äh, in dieser in diese Richtung. Ich habe auch schon mit öffentlicher äh, IT äh, als Hoster äh, auf dem Platz Zürich zum Beispiel zusammengearbeitet. Das ist lehrreich, aber das ist auch die Realität. Ähm, äh, und Verstehen Sie mich falsch, also das ist nicht, ich, ich kritisiere das nicht, da gibt es ganz andere Rahmenbedingungen, auch Anforderungen mhm. und wir werden dem dann ausgesetzt. Und ähm, ja muss man schauen, wie man eine Lösung findet. Gut, vielen Dank für deine geschickte Antwort. Ähm, darf ich eine weitere Frage entgegennehmen? ist meine Oh, jetzt ganz weit oben hinten. Also. Äh, sie haben Open-Source-Projekte erwähnt. Da hätte ich noch eine Frage. Haben Sie da Erfahrung, ob die tendenziell so modular aufgebaut sind, wie Sie jetzt die, das Architekturprinzip der Microservices beschrieben haben? Also Klar. tendenziell hätte ich jetzt gedacht, dürften die eigentlich modularer aufgebaut werden wegen der Entwicklungsorganisation. Ja, das kann man schon. Also es kann schon sein, ich bin nicht Wissenschaftler, das müsste man, da müsste man. Da gibt es sicher Studien dazu, das weiß ich nicht. Ähm, ob das so der Fall ist. Ich bin auch nicht ein Open Source Papst. Ich bin auch da völlig schmerzfrei, weil ich nicht einen, einen klar technischen, programmatischen Hintergrund habe, also mir geht es da nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. letztendlich ähm, ist entscheidend dieser Punkt der Schnittstellen, die standardisiert sind, dann können Proprietäre und Open-Source-Systeme einfach miteinander kommunizieren. Ähm, wenn ich jetzt hier fordern würde, dass man die ganze Government IT komplett Open Source ähm, machen würde, dann würde ähm, Matthias würde das wahrscheinlich toll finden, ähm, aber also das ist auch ein, eine, also ich werde ja vielleicht nicht älter als 80 oder 90 und ich bin jetzt erst 40, also das werde ich nicht mehr erleben, das wäre ein vermessener das Jetzt habe ich eben gemeint, du seist so visionär. Gut, okay. so. Also, also, Im Rahmen. Vielen Dank nochmal Andreas Amsler Merci. für deine visionären Ideen.